Herzlich willkommen im Jahr 2021. Ich denke, wir sind alle sehr unfallfrei ins neue Jahr gerutscht. Die Frisur hat etwas gelitten. Der Trend geht aber zur Langhaarfrisur, habe ich mir sagen lassen. Und Haare seien nicht systemrelevant. Von daher, alle, die bisher gedacht haben, sie kannten mich, ich bin immer noch derselbe, nur die Haare sind etwas länger geworden. Mein Name ist Ron Kneffel. Ich begrüße Sie recht herzlich bei unserem zweiten Webcast hier in Braunschweig, predix to go ähm, lieber Donald, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, wie bist du ins neue Jahr gerutscht? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin ganz ruhig und ähm, Corona-bedingt auch äh, natürlich ohne äh, große Feier. Ähm, ja, aber gesund. gesund. Allen Zuschauerinnen und Zuschauern wünsche ich zunächst ein frohes neues Jahr. Wir hatten ja, wer die letzte oder die erste Webcast, die schon bei uns gesehen hat, den Donald schon mal hier zum Thema Awareness. Ähm, Deine letzten Tipps waren, wie schützt ein Social Engineer seine privaten Daten? Für alle, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, vielleicht unten rechts jetzt gern mal ein Abo dalassen. Wir werden einmal im Monat für Sie einen interessanten Webcast zum Thema Informationssicherheit, Cybersecurity aufzeichnen und Ihnen zur Verfügung stellen. Hier auf dem Kanal von Predex. Donald, wer den letzten Webcast nicht gesehen hat, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was war Thema? Ja, wir haben darüber gesprochen, wie ein Social Engineer selbst seine Daten schützen kann. Und ähm, meine Tipps waren da in erster Linie, sparsam mit seinen Daten zu sein, also Hygiene zu betreiben. Ähm, da, wo man seine Daten eben nicht mehr braucht, auch Daten zu löschen und sich halt eine gewisse Sensibilität dafür zu entwickeln, wo man seine Daten hinterlässt. Und zum Zweiten, ähm, ging es eben so ein bisschen in die Richtung Awareness hinein, also dass man ein Gespür dafür entwickelt, wann eine Angriffssituation entsteht. Das heißt also ungewöhnliche Situationen dann eher mal zu hinterfragen und dann eben auch ein bisschen skeptisch, äh, lieber einmal zu viel skeptisch sein, als einmal zu wenig. Genau, Das haben wir, das haben wir gemerkt. Ich war zum Schluss ähm, tatsächlich sehr skeptisch, ähm, stand dem Thema gegenüber. Ähm, lass uns heute ein bisschen konkreter werden. Ich habe gehört, du ähm, hast heute auch ein bisschen was mitgebracht zum Zeigen. Ähm, da freue ich mich besonders drauf. Und heute wollen wir mal das Thema Smartphone in den Blickwinkel nehmen. Wenn ich so mein Smartphone angucke, hier ist mein ganzes Leben drin. Ähm, ich glaube, ähm, alle Geheimnisse von mir verwahre ich in meinem Smartphone. Ähm, und wenn es auch nur der Bankpin ist, äh, ich glaube, äh, da geht es vielen anderen genauso. Ähm, Lass uns den Zuschauern heute mal erklären, worauf muss ich beim Smartphone achten und wie kann ich meine Daten besser schützen auf meinem Smartphone, was ja nun mein täglicher Lebensbegleiter ist. Ja, erstmal muss ich schauen, was ich schützen möchte. Auf diesen mobilen Geräten hast du völlig recht, da ist nicht nur mein halbes, da ist mein ganzes Leben drauf. Und ähm, damit meine ich eben ähm, die Bilder in meiner Kamera, die Termine in meinem Kalender, das Adressbuch mit seinen Kontakten, ich kommuniziere per Telefon, per SMS mit diversen Messengern, meine E-Mails und all diese, all diese Daten und all diese Kommunikationskanäle muss ich eben dann auch den klassischen Schutzzielen unterwerfen. Mit Schutzzielen meinst du jetzt klassisch Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Für alle, die es noch nicht wissen, im Englischen im Übrigen CIA genannt muss mich jetzt nicht nervös machen, aber was heißt denn jetzt äh, konkret, wie kann ich die Schutzziele konkret ähm, sch auf meinem Smartphone schützen, wie sieht das aus? Mhm. Also genau, die, die klassischen Schutzziele auch im Datenschutz sind eben Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit äh, geht eben so ein bisschen in die Richtung, äh, das Gerät muss funktionieren, wenn ich es brauche, äh, Vertraulichkeit, dass eben wirklich nur die Leute auf die Daten zugreifen können, die auch von mir dazu berechtigt werden und Integrität, dass die Daten halt echt sind, dass sie unverfälscht sind. Darum geht es. Und nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Echtheit. Wie viel Vertrauen haben wir in Nachrichten? Ja, wir sind geneigt, unseren Nachrichten stark zu vertrauen. Wir, wenn, wenn wir von unseren Kontakten aus dem Adressbuch irgendwie was eine, eine Nachricht bekommen. Und ich habe mal was mitgebracht, beispielsweise hier eine, eine Kommunikation. Ich habe hier einen kleinen Screen-Sharing äh, laufen mit Anydesk und ähm, ich rufe jetzt mal hier eine Nachricht auf, die ich mit deinem Kollegen, dem Julian, äh, so ausgetauscht habe. Da habe ich so einen kleinen Nachrichtenverlauf. Hallo Donald, ähm, bist du morgen in Braunschweig und so weiter und so fort. Also hier unten endet unsere Konversation, die ich mit äh, Julian hatte. Und ähm, jetzt gehe ich mal hier auf meinen, ich habe so einen kleinen Server, damit kann ich eben so Smishing betreiben, wenn ich hier in meine ähm, Einstellungen reingehe. Sekunde, ich muss das mal kurz einblenden. So, zack, hole ich mir das mal hier rüber. Und ähm, wenn ich hier mal reinschaue, dann ähm, kann ich hier ähm, mir einstellen. hier kann ich mir den Empfänger aufrufen. Und hier kann ich mir dann auch die Nachricht anschauen, ne, die ich hier, hier rein konfiguriere. So. <lacht> Zack, sehen jetzt hier unten, da wird meine Nummer angerufen. Da sehe ich den Empfänger und ähm, kann eben hier die verschiedenen Einstellungen von so einem Angriff eben laufen lassen. Okay, und ähm, Einstellung, Angriffssimulation, zack. Ähm, und ähm, wenn ich mir das dann mal, ich gehe mal hier rein in diese Kampagne. Und jetzt schicke ich mir mal eine Nachricht. Ich schicke die jetzt mal ab. Zack. Und jetzt schauen wir mal, was hier drüben passiert. Oh, guck mal, da kommt eine Nachricht rein. Lieber Kunde, der Hacker kommt am um 11.01. um 11 Uhr zu Ihnen. Bitte sichern Sie Ihre Daten, Ihr IT-Service. Ja, und diese Nachricht, die ich gerade hier abgesendet habe, von der weiß Julia nichts. Die ist aber 1a hier in unserem Nachrichtenverlauf drin weil ich einfach mit seiner Nummer, also weil ich behauptet habe, seine Nummer zu haben und habe die jetzt an mich zugestellt. Ähm, das, ähm, mal die Frage, ganz ehrlich, hättest du dieser Nachricht misstraut, wenn die so in deinem Verlauf auftaucht? Nein, absolut nicht. Ich hätte geglaubt, die, die wäre echt. Es ist, ähm, sieht ja auch alles sehr identisch aus. Ähm, heißt aber ab sofort Schutz zur Integrität tot. Ja? Hm. Also man kann tatsächlich dann dem Verlauf nicht mehr glauben. Naja, man hat schon durchaus Indikationen, beispielsweise sehen wir hier, lieber Kunde, ich habe vorher mit ihm eine sehr vertraute Kommunikation gehabt, wir haben uns geduzt, wir hatten irgendwie einen gewissen Themenstrang und jetzt auf einmal kommt ein völlig neues Thema und die Anrede ist auf einmal, lieber Kunde, also da passt was nicht. Und genau an solchen, an solchen Abweichungen im, im Wording kann ich durchaus, also eher durch Verhalten als durch Technologie natürlich schon, stutzig werden. Aber genau so ungefähr muss ich mir eben dann auch alles anschauen, was irgendwie in meinem Handy ähm, mit Daten passiert. In meinem Handy sind sehr viele Daten drin, ähm, ob das jetzt die Namen, Adressen, Passwörter, Zahlungsdienste, Bankdaten, Kontakte, Kalender, Bilder, Videos, Tonaufnahmen, Lokationsdaten, ähm, Anrufdaten, Textnachrichten, ich habe hier drin Verläufe von Browsern, ich habe Suchen äh, gespeichert, ich habe Telefonate, die geführt wurden, Bewegungsprofile, die von meinem Handy erstellt werden, ähm, Messages aus diversen Apps und eben auch Autovervollständigung, all das muss ich mir eben mit einer gewissen Skepsis anschauen. Wow, echt noch mehr, also ich habe ja gar nicht die Zeit, mein ganzes Handy in, in dem Moment nach diesen Daten durchzusuchen. Hast du Zahlen für mich, Donald, wie viel Böses tatsächlich da passiert? Ja, Zahlen gibt es viele, Statistiken über Schadware für IOS ähm, oder, oder eben auch Android-Systeme, also wie viel bösartige Apps da jede Minute irgendwo produziert werden. Es gibt 100 Millionen Apps mittlerweile, die oder beziehungsweise 100 Millionen Schadcodes, ähm, die eben Apps attackieren oder sogar bösartige Apps darstellen die für mobile Geräte, also auf jeden Fall mehr als 50 Prozent der Schadcodes, die da draußen insgesamt unterwegs sind, sind mittlerweile nur für Android programmiert. Aber viel interessanter als die Zahlen über, über finanzielle Schäden oder Opfer, finde ich, so, so greifbare Statistiken, also greifbare Erkenntnisse. Beispielsweise gibt es eine amerikanische Studie, die habe ich letzte Woche erst gelesen, 72 Prozent der in der Studie Befragten haben bereits Erfahrung mit Cybercrime machen müssen und von allen Befragten sind auch 78 Prozent der, der Meinung, dass die Täter sowieso nicht geschnappt werden. Dennoch glauben nur 2% Prozent der bisher nicht von Cybercrime Betroffenen, dass es sie mal treffen wird. Also eine sehr starke Dissonanz zwischen Realität und, und eigenem Anspruch. Ich mhm. ähm, dem Motto, überall brennt es, aber jetzt unter uns, wir sind ja unter uns. Also bei mir hat es noch nie gebrannt. Ähm, also brauche ich doch gar keinen Rauchmelder oder Feuerlöscher, wenn es bei mir noch nicht gebrannt hat. Mhm, ähm, schöner Vergleich, ja genau. Ne? Ja, und ich stelle mir auch immer die Frage, ähm, wie, wie kommt der auf mein Gerät, der, der Eingreifer? Ich habe es doch, doch immer bei mir... Ähm, wie funktioniert das? Na, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann äh, einen Screenshare machen, so wie wir es hier ja auch gerade hier auf meinem Smartphone äh, nebenbei laufen lassen. Ähm, ich kann mit Keyloggern arbeiten. Ähm, wenn so ein Handy über die Service-Schnittstelle infiziert wird, können auch gern mal Mikrofon- oder Kameramitschnitte entwendet werden. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, die ist total simpel. Dafür muss ich ein Handy auch vorher nie gesehen haben. Das ist ähm, ein WLAN-Hacking sogenanntes Man-in-the-Middle-Hacking. Also da werden Zugangsdaten entlockt, zum Beispiel Zugang zur, zur, zur iCloud bei einem iPhone oder zum Banking oder die Zugangsdaten vom VPN. Und ähm, das kann ich auch gerne mal ganz kurz äh, hier zeigen. Ähm, wir haben ähm, hier wieder das Handy liegen. Und ähm, jetzt ähm, schaue ich mal, wo ich mit diesem Handy hier eingeloggt bin. Das ist ähm, das WLAN-Netzwerk Airport Frankfurt. Und das ist schon seltsam, wenn ich jetzt hier in Braunschweig bin, dass ich bei Airport Frankfurt eingeloggt bin. Ähm, wie kommt das, wenn ich hier mal schaue, welche Netzwerke es gibt? Dann sehe ich, es gibt hier ganz viele offene Netzwerke. Ne? Also ähm, Bochum Marketing, ähm, CD Wi-Fi, der DIN... Free Wi-Fi, Eurostar Berlin und so weiter und so fort. Ich habe hier also so einen kleinen Spider laufen lassen, den habe ich hier, hier unten in der Ecke versteckt und der, der sendet die ganze Zeit halt diverse offene WLANs, die es so gibt. Und ähm, jedes Gerät, das so eingestellt ist, dass es sich automatisch mit bekannten Netzwerken verbindet, wird eben jetzt in mein kleine in, in mein Hacker Access Point hineinspringen und darüber dann eben auch ähm, zugreifen wollen. Und wenn also sind das alles jetzt deine äh, auf diesem Gerät deine WLANs, die du zur Verfügung stellst? Genau, das sind WLANs, die ich selbst zur Verfügung stelle. Und wenn ich jetzt hier, hatte ich eben mal, war ich vorher war ich auf deutschebörse.com, ich, habe ich mir mal deutschebörse.de aufgerufen und jetzt rufe ich noch mal Deutsche-börse.de auf, deutsche-börse.de, also ich mache jetzt mal nochmal einen Aufruf dieser Seite und ähm, jetzt habe ich hier auf einmal so ein Bild laufen, ja? ähm, was ist passiert? Dadurch, dass jetzt mein Access Point, also mein, mein Hacker Access Point, sich in die Mitte gesetzt hat, mein Handy sich automatisch, ohne dass ich das gemerkt habe, mit dem verbunden hat, dadurch werde ich jetzt eben vom Hacker umgeleitet. Das hier ist eine sehr einfache, sichtbare Fälschung. Das geht natürlich deutlich raffinierter. Es soll ja aber erstmal nur zeigen, wie simpel es ist, ein Handy, ohne das in die Hand zu nehmen, hier zu manipulieren, den Browser abzufangen. Also kann ich dem Browser auch nicht mehr trauen. Genau, Vertrauen in den Browser ist etwas, wo ich vorsichtig sein sollte. Aber was kann ich denn jetzt tun, um mich zu schützen? Ich habe tatsächlich auch bei meinem Gerät permanent diese Funktion an, dass man sich in bekannte WLANs einloggt. Das, das nutze ich, weil wenn ich ins Büro komme, brauche ich nicht mein WLAN separat einstellen. Wenn ich nach Hause komme, hat er meine WLAN-Einstellung von zu Hause auch. Ist doch praktikabel. Was kann ich tun? Was ist da dein Pro-Tipp? Pro-Tipp, danke. Fangen wir mal mit WLAN an. Ähm, grundsätzlich sollte man das WLAN immer ausschalten, wenn man es nicht benötigt. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Ähm, es könnte damit, ganz einfach damit losgehen, dass ich einfach auch nicht mich beobachten lassen möchte. Also ähm, in meinem WLAN ist eine Technologie drin, das ähm, nennt sich Probing. Also mein, mein Handy sendet, wenn das WLAN eingeschaltet ist, alle paar Sekunden einen sogenannten Request, also eine Anfrage an alle meinem Handy bekannten WLANs Hallo, ist ein WLAN in der Nähe, das ich kenne und listet dabei alle WLANs auf, die mein Handy kennt. So, und wenn jetzt jemand ein paar Access Points in so einer Innenstadt zum Beispiel gespannt hat, dann kann der mein Handy natürlich nachverfolgen. Er kann Bewegungsprofil von mir anstellen, weil er über seine verschiedenen Access Points ja genau sehen kann, wo mein Handy äh, alle paar Sekunden eben diesen Fingerabdruck hinterlässt von den mir bekannten WLANs. Allein das könnte ein Grund sein, dass ich sage, naja, das möchte ich vielleicht nicht. Ähm, es ist aber natürlich eben auch... Ähm, also was nicht eingeschaltet ist, ist halt auch nicht angreifbar. Deshalb WLAN immer aus, wenn man es nicht benötigt. So der zweite Pro-Tipp, man sollte den Geräten nicht erlauben, sich automatisch mit unbekannten WLANs zu verbinden. Also wenn ich hier in meinem WLAN mal reingehe, hier auf die Info, da gibt es eben diesen Punkt automatisch verbinden. Und wenn ich einem WLAN beitrete, habe ich den erstmal automatisch gesetzt. Und den Haken sollte ich halt immer schön rausnehmen, damit ich mich eben nicht versehentlich mit WLANs verbinde, die ich nicht kenne. Und ähm, als äh, dritten Punkt, ähm, man sollte eben, wenn man im WLAN verbunden ist, gerade in offenen WLANs natürlich, in, in, in Public Spots, ähm, keine vertraulichen Informationen über den Browser austauschen. Also kein Banking-Login oder ähnliches durchführen, ähm, weil eben damit gerechnet werden muss, dass diese Daten auch abgefangen werden. Ich sagte eben, das ist äh, so, wie ich die Einstellung jetzt habe, bequem. Das, was du gerade vorgeschlagen hast, ist natürlich sehr sperrig, aber ich denke, das ist absolut machbar. Muss ich denn auf weitere Dinge achten? Ja, wir haben ja noch mehr Funkverbindungen an unseren Handys dran. Wir haben beispielsweise Bluetooth-Verbindungen. Wenn man die nicht benötigt, gilt dasselbe. Deaktivieren, das schützt eben auch, weil Bluetooth auch grundsätzlich angreifbar ist. Und ähm, vor allem dieser Punkt, automatisches Verbinden, der sollte eben bei Bluetooth deaktiviert sein, damit sich eben nicht irgendwas hm. ähm, automatisch versucht, an mein Handy ranzuhängen. Ja, die Einstellung, von der ich gerade sprach, ähm, habe ich auf meinem Privathandy. Ähm, da vertraue ich erstmal jedem WLAN und äh, jedem Bluetooth, das mir entgegenkommt. Jetzt ähm, habe ich natürlich auch ein Firmenhandy und äh, da nutze ich jetzt äh, zur Übertragung einen VPN-Tunnel. Hältst du das für eine sichere Variante oder sagst du, ähm, kannst du sein lassen, kommt eh jeder rein. Also VPN, ähm, VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Also man baut quasi einen Tunnel von seinem Gerät quer durchs Internet zu einem VPN-Server, wo dann eben quasi meine Internetverbindung wieder austritt, die ich mit dem Tunnel baue. Und ähm, dieses Tunnelende sollte dann halt in einer Umgebung sein, die so gut geschützt ist dass ich hier eben dann niemand meine Daten anzapfen kann. Also dieser, dieses VPN macht quasi einen Tunnel durchs Internet zu einem Ort, wo ich Vertrauen habe, damit ich da, wo ich surfen muss, eben nicht vertrauen muss. Das ist also grundsätzlich eine gute Idee. Ich mag VPN. Man sollte sich aber beim VPN immer gewahr sein, was alles eigentlich durch das VPN durchläuft. Weil viele VPN-Verbindungen sind so konfiguriert, dass nur bestimmte, Datenprotokolle auch durch die VPN-Leitung laufen und zum Beispiel das, Browsen im, äh, das Surfen im Browser eben nicht durch den VPN-Tunnel läuft und damit dann wieder angreifbar wird. Also man sollte wissen, was läuft in meinem VPN und was nicht. Ja, ähm, Frage zurück. Ähm, das heißt, wenn ich ein VPN habe, wir haben ja gerade über die Einstellung gesprochen, WLAN deaktivieren, Bluetooth deaktivieren. Wenn ich ein VPN nutze, klingt ja sehr sicher, weil die Daten zunächst erstmal durch den Tunnel geschützt sind, kann ich dann auf diese Einstellung verzichten, kann ich dann weiterhin mein WLAN offen lassen, mein Bluetooth offen lassen oder sollte ich trotzdem die Pro-Tipps, die du vorher genannt hast, an der Stelle umsetzen? Ich glaube, der Mix aus Maßnahmen erzeugt erst Sicherheit. Also es ist nicht so, dass ein, ein bestimmter Trick alles bringt, sondern die Kombination verschiedener Maßnahmen erhöht die Sicherheit. Beispielsweise... Für die Browsersicherheit. Ja, ähm, da, da ist ganz viel gar nicht von Technologie abhängig, sondern von meinem Verhalten. Also, dass ich zum Beispiel sehe, wenn ich irgendwo in einem Webshop hier auf meinem Handy ein Logangebot ähm, wahrnehme, das einfach viel zu gut ist, um wahr zu sein, dann hat das eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eben ein Fake-Shop ist wenn ich irgendwie auf eine Webseite surfe, egal ob ich im Tunnel bin oder nicht, sollte ich mir eben anschauen, ist die Seite gesichert. Also gibt es ein Zertifikat oder ist sie eben so wie hier eben dargestellt, da oben steht es jetzt in meinem Browser drin, nicht sicher. Und dann klicke ich eben da oben rein, wenn da eben eine sichere Verbindung angezeigt wird und schaue mir eben durchaus auch mal den Inhaber des Zertifikats an. Und der dritte Punkt eben, im Idealfall habe ich Zugangsdaten nie im Browser, sondern immer im Passwortmanager. Das heißt wirklich, nach der Erstbenutzung wird das eben dann im Passwortmanager weggespeichert. Dieser Passwortmanager hat diese zusätzliche Schutzfunktion, dass der Passwortmanager guckt sich die Webseite, die ich ja nur visuell sehe, die guckt er sich technisch an. Und wenn diese Seite technisch nicht, obwohl sie visuell richtig aussieht, wenn sie technisch einfach nicht die Seite ist, die er original kennt, dann bietet er mir da gar kein Passwort und, und, und keinen Benutzernamen an. Und allein das kann mich ja misstrauisch machen, wenn ich auf eine bekannte Seite sehe und mein Passwortmanager kennt die trotzdem nicht. Das wusste ich nicht, dass der Passwortmanager tatsächlich im Hintergrund sich die Webseite anschaut. Jetzt habe ich aber auf meinem Handy ja nicht nur den Browser. Und ich mag es manchmal gar nicht glauben, aber man kann mit so einem Gerät auch telefonieren. Aber ich habe ja auch Apps drauf. Die sind jetzt durch mein VPN nicht geschützt. Entschuldigung. Wie kann ich meine Apps denn jetzt aber schützen? Also zu Apps, gibt das so eine Top 5, ähm, wie man sie, wie man, wie man, man dafür sorgen kann, dass Apps auch eine gewisse Sicherheit haben. Zum einen ähm, sollte man Apps nie von Webseiten runterladen, die irgendwo eine App offerieren, sondern man sollte immer ähm, aus einem offiziellen Store die Apps beziehen. Ähm, man sollte skeptisch sein bei Apps, die eben erst sehr wenig Bewertungen haben oder eben durchaus auch schon schlechte Bewertungen haben, lieber die Finger davon lassen. Ähm, man Apps auf jeden Fall regelmäßig aktualisieren, um einfach Bugs, die in Apps durchaus drin sein können, also Sicherheitslücken, äh, Schwachstellen, äh, die kann man eben mit Updates schließen. Ähm, und ähm, gleichzeitig sollte man aber auch nicht automatisch aktualisieren. Also ich rate, dass man sich auch die Updates, die mir für meine Apps angeboten werden, genau anschaut. Das war gerade eine Frage, die ich stellen wollte. Ich habe automatische Updates eingeschalten. Ähm, empfehlenswert? Ja, nein, du hast gerade gesagt, nicht empfehlenswert. Also schon die Updates anschauen, die da angeboten werden. Genau, also es kommt durchaus auch mal vor, dass, der, dass die Company, die die App entwickelt, ähm, die App weiterverkauft an eine andere Company und die ist vielleicht weniger seriös. Also es ist schon bei den, bei den zig Millionen von Apps, die es da draußen gibt, ist es schon öfter mal vorgekommen, dass eben Apps den Eigentümer wechseln, also nicht den installierten Eigentümer, sondern den Entwickler wechseln. Okay. Und wenn der Neue, der, der quasi den, der den Quellcode dieser App übernimmt ähm, und damit natürlich auch das Vertrauen in die App übernimmt, ähm, dieses Vertrauen nicht rechtfertigt und da irgendwelche Spionare-Software einarbeitet, dann wird die im nächsten Update dann mit ausgerollt. Deshalb sollte ich mir eben wirklich einen Überblick darüber verschaffen, welche Apps habe ich, welche brauche ich und welche Updates sind sinnvoll und wo lösche ich eine App vielleicht lieber, als das Update mitzunehmen. Ähm, ein, ein weiterer Grund ist, ähm, solche Apps fliegen dann früher oder später auch aus dem Store raus. Also wenn ähm, der Google Play Store oder der, der, der App Store von, von, von Apple, ähm, wenn die mitbekommen, dass eben hier App-User unseriös oder App-Anbieter unseriös äh, werden oder sind, dann können auch Apps mal aus einem Store rausfliegen ähm, und dann sollte man die Apps eben auch löschen. Wir haben gerade erst gehabt, dass Facebook äh, seine... Ähm, User alle informiert hat, die die Facebook-App installiert hatten, gesagt hat, aufgrund der verschärften Bedingungen von, vom, vom Apple-Store sind wir gezwungen, unsere, unsere, unsere Werbeeinblendungen so anzupassen, dass sie jetzt unschärfer sind. Also quasi die Restriktionen, die Apple vorgegeben hat, sorgen dafür, dass eben das Tracking der, der User nicht mehr so genau läuft und deshalb eben die ihm die, die eingeblendete Werbung jetzt nicht mehr so zielgerichtet ist. Ja, also die haben schon einen hohen Anspruch, die Store-Anbieter, hier auch Sicherheit und Datenschutz. Also in dem Fall bei, bei Facebook waren es tatsächlich die neuen Datenschutzbedingungen des, des App-Stores von, von Apple. Ja. also ich kann, ja, ich kann ja mit den, mit den Apps, das, haben, der eine oder andere hat das bestimmt auch schon mal gehört, auch eine Art Phishing betreiben, indem ich mir einfach eine, wenn nicht echt App runterlade, die dann meine Zugangsdaten abgreifen möchte. Ich glaube, davon haben schon viele gehört, das Thema Phishing ist, ist, glaube ich, sehr bekannt, auch wenn der eine oder andere noch nicht sensibilisiert darauf ist, aber man kennt es. Jetzt haben wir das vorhin auch auf deinem Monitor gesehen. Was ist mit Smishing und Phishing? Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Phishing und äh, Wishing und Smishing. Also ähm, Phishing, ja, glaube ich, haben die, <lacht> <lacht> Phishing haben die meisten äh, schon mal gehört oder vielleicht auch schon erlebt. Das sind ähm, E-Mails, ähm, die eben ein, eine vertraute Kommunikation vortäuschen, also einen vertrauten Absender vortäuschen und so versuchen, irgendwie eine Aktion auszulösen, ähm, die, die, die dem Hacker eben den Angriff möglich macht. Das gibt es eben auch ähm, für ähm, Nachrichten und auch für Anrufe, wenn wir jetzt mal ähm, das Thema, ähm, nehmen wir mal das Thema ähm, SMS und, und Telefon. Ähm, SMS haben wir eben schon gesehen, das war die, die Nachricht, die ich eben da ähm, von Julian an mich geschickt habe, die eben dann genauso in meinen Konversationen äh, eingestreut wurde, als wäre sie von ihm gekommen. Das Ganze funktioniert auch mit Anrufen. Jetzt gehe ich mal wieder hier rüber ähm, in, in meinen in meine äh, Remote-Sitzung. Ich unterbreche dich ja, ja nur ungern, aber geht das auch mit WhatsApp? Funktioniert bei WhatsApp. Ähm, in, in Gruppenchats kann ich Nachrichten verändern. Okay. Also da, da geht es auch. Bei einer 1 zu 1 Verbindung, Peer to Peer, funktioniert es derzeit nicht, aber klopf, klopf, das ist einfach nur eine Angreifbarkeit, die Apps haben oder auch nicht haben. Weil ähm, ich glaube, die, die interessierten Zuschauer werden bemerkt haben, dass wir über SMS gesprochen haben. Hm. Ähm, und ich habe mir gerade die Frage gestellt, wer schickt heute halt noch SMS? Naja, bei jemandem, wo ich nicht weiß, ob er das, also ich zum Beispiel habe kein WhatsApp. Ja? Also auf, mein, auf meinem Smartphone findet sich Streamer, Signal. Telegram, aber WhatsApp habe hab ich, ich nicht. Auch nicht viele. Ja. Ähm, und gerade auf, ähm, auf beruflichen Handys hat äh, datenschutzrechtlich WhatsApp nichts verloren. Also wer, wer wirklich ein Firmenhandy betreibt, da darf rein datenschutzrechtlich eigentlich kein WhatsApp drauf sein. Von daher hoffe Gut. ich, äh, ja. dass das, äh, wenn das halbwegs ernsthaft angewendet wird, die DSGVO auch so betrieben wird und dann sende ich natürlich eher eine SMS. Ähm, okay. und, und Aber wie gesagt, auch bei, auch bei App-Konversationen, diese diese, diese Verbindung von Punkt zu Punkt funktioniert nur bei Zweierkommunikation. Sobald ich einen Teamchat habe, sobald ich also zu dritt Messages austausche, dann gibt es wiederum Möglichkeiten, eine Identität zu übernehmen und sogar rückwirkend in einen solchen Teamchat Nachrichten zu verändern. Also auch hier gelten ähnliche Grundregeln. Was ich jetzt einmal zeigen wollte, ist, wie es eben möglich ist, was ein vishing Call ist. Also vishing das ist im Grunde genommen nur Voice Phishing, mhm. so wie Smishing eben SMS Phishing ist. Und ähm, Voice Phishing kann man zum Beispiel betreiben, wenn man über Voice over IP, ich ähm, mache das hier mal, ich rufe mich jetzt mal selbst an, also ich habe eine kleine VoIP App hier auf meinem Telefon, und ähm, mit der rufe ich mich an und jetzt sehe ich, guck mal da, ADAC Pannhilfe ruft mich an. Okay, ich lehne das Gespräch mal ab. Ähm, dann schauen wir mal, was hier eben tatsächlich gerade passiert ist. Dazu rufe ich mir wieder einen Browser auf. Ähm, ich habe hier auf meinem Voice-over-IP-Server einfach als absendende Rufnummer die Nummer vom ADAC eingetragen. Und schon bekomme ich, wenn ich über diesen VoIP-Account äh, jemanden anrufe, eben bekommt derjenige die Nummer vom ADAC angezeigt, statt meiner Rufnummer. So einfach lässt sich eben ein Anrufer fingieren und sofern mein, ähm, mein Kontaktverzeichnis, das Telefonbuch auf meinem Smartphone, diese Nummer abgespeichert hat, beispielsweise beim ADAC, die hat jeder irgendwie abgespeichert, ähm, dann wird mir eben auch gar nicht die Nummer angezeigt, sondern direkt äh, derjenige, dessen Nummer hier eben äh, gefälscht wurde. Ja. Ä wäre ich mit Sicherheit auch drauf reingefallen. Also ich habe tatsächlich auch den ADAC gespeichert. Ähm, natürlich wäre ich misstrauisch geworden, wenn der mir Fragen gestellt hätte mit, nach meiner Mitgliedsnummer oder ähnliches. Ähm, ich könnte ja sagen, ich habe gar kein Auto. Es gab einen bekannten Italiener, der sagte, ich habe gar kein Auto. Ähm, was aber mit dem ADAC? Ähm, aber ich habe tatsächlich ein Auto und ähm, ich hätte diesen Call geglaubt. Was ist dein Tipp? Wie kann ich mein Telefon davor schützen? Ich kann ja jetzt die Rufnummer nicht alle rauslöschen. Ähm, dann war weiß ja noch weniger, wer mich anruft. Ähm, nein, das ist schon richtig. Es ist auch weniger dein Telefon, das dich vor so etwas schützen kann, sondern es ist auch hier wieder eher das Verhalten des Benutzers. Also eine, eine Phishing-Awareness, da gelten die typischen, ähm, da gibt es gegen mittlerweile ja einen Haufen Schulungen von diversen Anbietern, die eben versuchen, mit, ähm, mit Phishing-E-Mails die User zu sensibilisieren und dort Lernprogramme aufzusetzen. Und diese Awareness-Trainings lassen sich eins zu eins auch anwenden natürlich auf, auf Wishing und Smishing. Ähm, wir haben hier einfach so ein angeborenes Urvertrauen, weil SMS und Anrufe eben noch aus einer Zeit kommen, als es als, als Fälschungen da eben nicht so üblich waren und weil sie eben auch seltener vorkommen als bei E-Mails, haben wir hier mehr Grundvertrauen. Ähm, ich brauche aber eine gewisse Awareness. Zum Beispiel, wenn mich jemand anruft, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wer das ist, dann sollte ich eben keine vertraulichen Informationen rausgeben. Ähm, ich sollte dann beispielsweise, wenn mich eben meine Bank anruft und ich weiß nicht hundertprozentig, dass das mein konkreter Berater ist, dann sage ich ja, Mensch, die Leitung ist gerade schlecht, ich rufe sie zurück, weil es ist für einen Angreifer sehr viel schwerer, einen ankommenden Ruf abzufangen, als einen abgehenden Anruf die Nummer zu fälschen. Also quasi einen Anruf umzuleiten, der jetzt an mich gerichtet ist, das ist deutlich aufwendiger als eben einfach nur so eine Rufnummer beim Angerufenen zu fingieren. Es gibt weitere Tipps, man sollte nicht auf Telefonnummern klicken, die in irgendwelchen Links drin stecken, also in E-Mail-Links. oder Webseitenlinks, weil auch hier natürlich die Nummer eine Fälschung haben kann und dann eben nicht an den geht, den ich für den Nummerinhaber halte. Wenn ich per Voice-over-IP kommuniziere, dann sollte ich diese Verbindung immer verschlüsselt laufen lassen, also dass ich irgendwie TLS, SSL, also in irgendeiner Form die Daten durch einen Tunnel bringe, weil halt das, das, das eigentliche, das ursprüngliche Voice-over-IP-Telefonieren, das ist noch nicht mal TCP, das ist wirklich nur UDP, also das ist ein sehr schwaches ähm, Datenprotokoll, was die Sicherheit angeht. Und deshalb ist es wichtig, dass ich das irgendwie versuche, in einen gesicherten Kanal zu bringen. Ähm, man sollte kein Vertrauen haben bei Nachrichten, die man jetzt nicht erwartet hat. Also wenn unerwartet zu irgendeinem Handeln aufgefordert wird ähm, oder wenn unerwartet vertrauliche Informationen von jemandem verlangt werden, selbst wenn man den vermeintlich kennt, dann immer erstmal auf einem bekannten Kanal zurückrufen und fragen, hey, sag mal, ist das jetzt wirklich gerade, hast du mich hier wirklich gerade gefragt, ob ich das und das so gehandhabt habe? Und das gilt natürlich grundsätzlich, weil du vorhin gefragt hast, auch für Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Hacker finden ständig, das sind schlaue Menschen, die finden ständig neue Schwachstellen und oft ist die Schwachstelle eben so lange ausgenutzt, bis sie eben geschlossen wird. Und wenn ich in der Zeit eben auf sowas reinfalle, dann habe ich natürlich meine Daten genauso verloren, wie bei einer SMS. Okay. Heißt also auch da wieder an erster Stelle ähm, die Sensibilisierung, gerade für, für Unternehmen und, oder Geschäftskunden, ähm, die Sensibilisierung der Mitarbeiter, weil natürlich man testet in Pentests ähm, klassisch immer erstmal die Phishing-E-Mail, ähm, aber gefälschte Telefonanrufe ähm, werden in der Regel noch nicht so stark sensibilisiert. Aber ich höre schon, ich kann auf der einen Seite hardware-technisch natürlich mein Gerät schützen. Aber den User davor, den muss ich erstmal sensibilisieren. Also es bringt der beste Hardware-Schutz nichts, wenn ich den User nicht sensibilisiere oder meinen Mitarbeiter nicht sensibilisiere. Gibt es eine realistische Chance für einen signifikant besseren Schutz? Also wir haben ja gerade auf der einen Seite Hardware, auf der anderen Seite Sensibilisierung. Reicht das aus? Oder sollte ich jetzt anfangen, mein Gerät. Apple ähm, rauszuschmeißen und mir ein Kryptohandy holen, damit ich sage, ich bin jetzt geschützt. Ja, auch Kryptohandys sind nicht zwingend sicher. Ähm, 2009 gab es mal so einen so Abhörskandal der Bundesregierung, wo dann die Kanzlerin, ne, die NSA, hatte die Bundesregierung angehört, das war gar geworden. Und ähm, dann hatte unsere Kanzlerin auch gesagt, ähm, unter Freunden gehört sich sowas nicht. Ähm, genau. Ne? Spruch, ähm, genau. Und in, in der Folge wurde dann eben mit Krypto-Handys experimentiert. Man hat sich erst von äh, Samsung so, Simco 3 hießen die Geräte damals, ähm, wo man eben eine Verschlüsselung reingesetzt hatte, ähm, weil es damals total schick war. Es war so 2014, da waren Blackberries total hip ähm, ja. in der Kommunikation und galten als sehr sicher. Und deshalb hatte sich dann auch die Bundesregierung bei SecuSmart ein paar Tausend von diesen Z10 Blackberries geholt und das BSI hat die auch als sicher zertifiziert gehabt, ähm, aber dann kam eben raus, bumm, ähm, die Dinger sind eben doch nicht sicher. Also ähm, es war, ähm, war eben hier an der Stelle, ähm, also es gab, gab da nochmal eine, eine Lücke, die gefunden wurde, mhm. nachdem das Ding als sicher galt. Also wird es technisch immer Hacker geben. Also ich kann den Menschen sensibilisieren, ich kann ihnen ja sagen, hör auf zu telefonieren, hör auf, SMS zu schreiben, aber technisch... Wird es wird immer Hacker geben? Es wird immer die Möglichkeit geben, Dinge zu hacken, weil es immer Menschen gibt, die Fehler machen. Also, beispielsweise, dieser, das, was da passiert war, also die Unsicherheit der Krypto-Handys, der Blackberries damals. Ähm, Antago hatte, das ist eine Pentesting-Firma hier aus Deutschland, ähm, die hatte einfach mal geguckt, wie funktioniert denn eigentlich krypto also Kryptotelefonie weil der Sprachkanal in so einem Telefon, der lässt sich nie so richtig verschlüsseln, sondern das geht immer über den Datenkanal. Also hat man einfach im Datenkanal eine Verschlüsselung eingebaut und die Handys sollten dann eben über den Datenkanal die Sprachverbindung aufbauen. Und jetzt ist Tago eben hingegangen und hat einfach während eines aufgebauten Gespräches den Datenkanal sabotiert, hat also quasi ein Störsignal gesendet, sodass der Datenkanal nicht mehr lief und nur noch der Sprachkanal bedient wurde. Und was hat das Blackberry gemacht, um dem User die Usability zu gewährleisten, ist der zurückgefallen in den Sprachkanal, hat im Sprachkanal weiter telefoniert. Der User hat es nicht gemerkt, aber jetzt hatte ich eben keine Verschlüsselung mehr drin und damit war mein Krypto-Handy eben auch kein Krypto-Handy mehr. Also das heißt faktisch, wir haben gerade gesagt, aber faktisch gibt es gar keine Sicherheit. Also das, was du gerade gesagt hast, es lässt sich alles irgendwie brechen. Also habe ich doch gar keine Sicherheit. Zurück zur Steinzeit. Tasten äh, W-Scheiben-Telefon ist zwar nicht mobil, aber sicher. Nein, zurück zur Steinzeit heißt das nicht. Ähm, Im Gegenteil, ähm, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, auch über den Einsatz von Quantenverschlüsselungen sicher zu kommunizieren. Ähm, nur ist diese Sicherheit eben faktisch nicht unbedingt einsetzbar. Es also erfordert beim Benutzer sehr viele Einschränkungen. Es ist sehr teuer, sehr aufwendig. Und da, wo Menschen eben wirklich mit Geheimschutz zu tun haben, Berufsgeheimnisträger oder eben exponierte Personen, die werden natürlich immer versuchen, ihr Schutzniveau zu erhöhen, aber sie können sich eben nie so hundertprozentig darauf verlassen. Es gibt keine feste Sicherheit ja, in der Praxis. Es ist immer so ein Mix von Maßnahmen, mit dem ich eben den größten Teil der Angreifer abwehren kann. Und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs auf meine eigenen Daten kann ich eben dadurch reduzieren, wenn ich vorsichtig bin und über die Maßnahmen, über die wir so in der letzten halben Stunde gesprochen haben, eben auch in der Realität umsetze. Also wenig Täter haben einfach sowohl die Mittel als auch das Know-how, als auch die Motivation, ähm, dir jetzt wirklich so ins Handy zu lauschen, mit so hohem Aufwand ins Handy zu lauschen, weil es einfach genug leichtere, einfachere Opfer gibt. Also die ganzen kommerziellen ähm, Angreifer sind in der Regel raus, wenn man eben wirklich sich einfach an so ein paar Schutzmaßnahmen hält. Also, wer ein paar Regeln befolgt, lebt deutlich sicherer. Das heißt, ich darf auch weiterhin mein Smartphone nutzen. Hm. Die Motivation von Hackern ist ja, ist ja eh vielfältig. Die meisten sagen, warum hacke ich, weil ja, ich es kann. Ich glaube, es ist einer der, der, der bekanntesten Sätze an der Stelle. Es wäre schön, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen sich mit dem Thema auch ein Stück weit mehr auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen auch Modeopfer, was das Thema Smartphones betrifft. Jeder hätte gern das neueste Smartphone. Hätte die gerne die neuesten Apps und, und ähm, möchte auch einfach nur telefonieren, E-Mail schreiben äh, oder seine Banking-Apps oder ähnliches äh, auf dem Handy nutzen. Ähm, viele Maßnahmen besprochen. Ähm, was ist jetzt abschließend nochmal dein Tipp ähm, für die Zuschauer und Zuschauerinnen? Ähm, das schickste iPhone, ja, jeder soll es nutzen, jeder soll das Gerät nutzen, was er für richtig hält. Ähm, dein abschließender Tipp, wie gehe ich zukünftig? damit um oder welche Maßnahmen sollten Unternehmer oder, oder Unternehmerinnen ergreifen, um auch die, die Geräte im Unternehmen besser zu schützen. Ja, es ist auch hier wieder diese Methodik, sei sparsam, ja, sei sparsam mit der Verwendung von Apps. Wenn du Apps runterlädst, dann beschränke die Apps äh, bei ihren Rechten auf das, was sie wirklich tun müssen. Also muss jetzt wirklich jede App, die ich da habe, auf meine Kamera, auf mein Mikrofon zugreifen oder braucht sie das vielleicht auch nicht? Wenn ja, soll sie das bitte nur bei Verwendung tun oder darf sie das auch tun, wenn sie eigentlich gar nicht aktiv ist? Das kann man eben einstellen, das sollte man auch einstellen. Ähm, wie gesagt, Funkverbindungen, die ich nicht brauche, die lasse ich eben aus. Es ist ganz viel Verhalten. Es ist ein bisschen Technologie, klar, ne? aber es ist eben auch ganz viel meine Sensibilität, mein, mein Hinzutun. Und diese Verbindung aus Mensch und Technik, das, glaube ich, macht die Geräte dann auch halbwegs sicher. Das heißt, einer deiner, deiner, deiner wertvollsten Tipps ist an der Stelle Sensibilisierung von sich selbst, aber auch Sensibilisierung, gerade im Unternehmen der Mitarbeiter, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, viele, die jetzt ihr Handy rausnehmen und tatsächlich auch erstmal die WLAN-Einstellung prüfen oder die, die Bluetooth-Einstellung prüfen, ähm, Sensibilisierung, der erste Schritt zur Sicherheit. Genau, nicht nur ich bin für meine, also nicht nur meine IT ist für die Sicherheit verantwortlich, sondern auch ich als User. Wunderbar. Donald, das war super spannend. Vielen Dank, dass du uns auch mal was gezeigt hast. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Webcast. Sehr gerne. Ähm, <lacht> gern dann noch, noch mehr Praxis, noch mehr zeigen aus, aus deiner Welt. Ich sage vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und äh, liebe Zuschauer, das war unser zweiter Webcast hier aus Braunschweig. Nicht vergessen unten einmal ein Abo dalassen und freuen Sie sich auf den nächsten Webcast den nächsten Kaminamt hier aus unserem Predigtstudio. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.